hallo schön dass du da bist schön dass ihr alle da seid auf meinem kanal ich freue mich total heute ist der erste neue sonntag in dem neuen jahr mein gott äh, ja ähm, ich will das alte jahr hinter mich lassen und ich möchte dass du heute mitmachst. ich will dass du am liebsten wäre es mir tatsächlich dass du das bild mit mir gemeinsam machst dass du dir eine leinwand nimmst egal wie groß das kann so eine kleine leinwand sein dass du dir deine Leinwand nimmst und mit mir zusammen das neue Jahr heute starten lässt und ein kleines Feuerwerk quasi nachholst heute. Und ja, dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich danke dir nochmal an dieser Stelle für das tolle Jahr, dass ihr alle hier seid, dass ihr mich so freundlich immer unterstützt habt mit euren lieben Kommentaren. Oder auch sonst. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt lass uns mal beginnen. Bei der Idee, die ich heute habe, braucht ihr am besten eine, einen Schutz für euren Tisch. <lacht> ja, ich will es krachen lassen. Und deswegen hebt die Folie ruhig auf, legt sie zur Seite und dann fangen wir mal an. Ja, du brauchst erstmal nur einen Stück. Stift, mehr nicht. Also eine Unterlage und ein Stift. Ich habe jetzt hier so einen Wachsmaler. Du kannst aber auch einen Bleistift nehmen, Kugelschreiber, was auch immer du gerade da hast. Altes Jahr, es geht vorbei. Ja, es ist vorbei. Wir haben ein neues Jahr. Aber du kannst jetzt hier das drauf schreiben, was dich letztes Jahr berührt hat. Also war es einfach was. Positives oder was etwas Negatives. Du kannst hier auch Grimassen drauf bringen. Egal was es ist, egal was dich berührt hat das letzte Jahr, das kannst du jetzt einfach mal hier drauf loslassen. Und wenn du keine Worte findest, dann krickel einfach los. Jetzt nimmst du deine Handwaschbürste, machst die erst einmal nass. Dann tunkst du die in Farbe. Ich nehme jetzt hier so ein Blau, so ein Cyan und los geht's. Los, einfach verschmieren, einfach drauf schmieren die Farbe. Ich nehme jetzt noch ein Grün dazu und schmier hier rum. Das macht Spaß, also einfach machen. Du kannst auch alles äh, Farbreste benutzen oder schwarz nehmen und alles da verschmieren, ist völlig egal. Ich nehme jetzt auch noch ein Gelb dazu, dann wird es noch grünlicher, das Blau. Dann lasse ich das Blau mal stehen, also das wird hier eine schöne bunte Farbgrünmischung. Und während ich hier so die Farbe raufziehe, lasse ich das alte Jahr nochmal so Revue passieren und ja, verdichte die Fläche und ich finde, es sieht schon ganz schön aus und da kann auch gleich das neue Jahr starten. mit flüssiger Acrylfarbe, der mal schon von allein. Und jetzt lassen wir das neue Jahr starten. Wir fangen jetzt an. Ein Beginn ist einfach mit einem schönen kleinen Farbwerk, ein Feuerwerk. Ich habe jetzt hier noch lauter Farbreste. Ich dachte erst, ich fange mit pink an, aber nein, ich fange erstmal soft und mit grün an, zum einen und haue jetzt hier die Farbe einfach drauf. Aber ich glaube, die Farbe ist hier ein bisschen fest noch, aber egal. Einfach aufklatschen und Spaß haben. Ja, die klatscht zu sehr. <lacht> das. Aber ist egal, es macht einfach Spaß. Einfach machen, ein bisschen locker sein und nicht alles so ernst nehmen. Gebe ich hier einfach noch mal ein bisschen Wasser nach. Dann läuft die andere Farbe wahrscheinlich gleich dann besser mit rein. Das Gelb einfach draufklatschen. noch das rosa dazu. Ah, klar, rosa darf nicht fehlen, ein bisschen pink, noch einen kräftigeren Farbton nehme ich nachher auch noch dazu. Und Jede Farbe bringt irgendwie richtig gute Laune. Du kannst dir schon mal überlegen, welche Farben du gleich nehmen wirst. Hast du eine Leinwand schon? Hast du schon darüber nachgedacht? Also such dir schon mal gedanklich nebenbei deine Farben und deine Leimwand raus, denn du bist gleich dran. Ich will, dass du das auch machst. Oh ja, noch ein schönes, knalliges Orange dazu. Ich meine, wer, wer kriegt jetzt nicht Lust mitzumachen? Los, mach das. Also lasse ich es jetzt trocknen, hochnehmen kann ich es nicht, da läuft mir alles runter und oh, es hat so viel Spaß gemacht. Du kannst es malen, ist Therapie, ist es einfach so. Und ja, wenn du es noch nicht gemalt hast, ist das definitiv dein neuer Start für das neue Jahr. Denn ähm, vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, auch einfach loszulegen und das kannst du mit diesem Bild wirklich machen. Du hast alles da, egal welche Farbe du da hast. Nimm einfach die Farbe, die du da hast und ja, starte einfach mit deinem kleinen Feuerwerk. Viel Spaß! Ich habe viel gelesen, dass viele das Buch sich selber geschenkt haben oder auch geschenkt bekommen haben zu Weihnachten. Das freut mich total. Ich hoffe, es bereichert dich und du findest da drin, ja, was dich gerade unterstützt. Und auf Seite 70 findest du: Gib Farbe einen Raum. Ja, was sollte besser passen als dieses Video jetzt dazu? Also löse dich von den ja, aufgelegten Zwängen, die du wahrscheinlich auch irgendwie mitgekriegt hast, wie Kunst zu sein hat. Befreie dich davon und mach einfach dieses wunderbare Kunstwerk mit mir zusammen. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, für dein Abo, vielen, vielen Dank, damit unterstützt du mich sehr und ja, danke für deinen tollen, lieben Kommentar nochmal. Tschüss.